Also ich sage jetzt mal, eine Lehre bei uns ist vielseitig, weil wir haben verschiedene Bereiche. Klar bist du dann in dem Bereich, wo du dich bewirbst, bist du dann hauptsächlich tätig, aber du lernst auch viel von deinen Mitlernenden kennen, sei es jetzt Mechanik, Ersatzteillager oder das KV. Ich glaube, wenn man ins Garage geht, hat man früher gesagt, man muss Benzin im Blut haben. Angefangen hat es sicher mit dem Velo und dann später mit dem Töffli. Und später ist dann sicher mit 18 ein Auto, wo man das eine oder das andere gemacht hat und einfach auch ein Flair dafür hat für die Mobilität. Und heute ist nicht mehr Benzin im Blut, sondern heute muss vielleicht auch noch nebst dem Benzin auch noch ein bisschen Strom im Blut haben. Bei uns speziell der Garage ist äh, das junge Team die wir haben, die motiviert ist, die mich auch jetzt, ja, seit zwölf Jahren sicher da Wir haben äh, gute Vorgesetzte, die für uns. Ich ähm, ja, bin wirklich froh und glücklich da zu sein.